Let's go! Kampf gegen Pinio von Team Stars! Oder Team Star, wie auch immer. Mal gucken, ob wir mit unserem Tatwurst schon einiges erreichen können. Und ihr seht, was ging ab? Willst du willst ja echt mit Team Star anlegen? Bist bisschen Lebensmittel oder was? Wir kämpfen gegen äh, auf dem Auto. <lacht> okay. Kämpfen auf dem Auto. hier yeah, was ist ein Intro? Die schmeiße ich ihm nur von meiner Party. Ist das so? Oh mein Gott, ich mach so wenig Damage. Welchen Level ist das Ding überhaupt? Sehe ich das? Siegeswille. Oh nein. Level 21, das ist auch ziemlich hoch, ne? Okay. Da muss man Starters regeln. Der kriegt das glaube ich besser hin. Das Auto mal kurz weg. Aber ja, das Auto. Wird noch wichtiger, als man denkt. Das ist so der Markenzeichen dieses Auto, würde ich mal behaupten. Wow, jetzt geht down. wo bist du so stark? Du bist nicht mehr entwickelt, mein Gott. Okay, hat er gut trainiert, der Junge. Knattertox, ich kann nicht wechseln. Okay. Jetzt lasse ich meine Beats erst richtig fetzen. DJ Evil dreht auf! Oh! Wir kämpfen gegen das Auto selbst. Ja, das Ding ist ein Pokémon. Ob man es glauben will oder nicht. Es ist wirklich die Wahrheit. Ja, du hättest mit der fehlenden Attacke vielleicht was, aber. Ich versuch's. Einfach mal so. Ich glaube, das Ding ist. Giftstahl. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, vielleicht glaube ich auch nicht. Aber ja, wir kämpfen nicht wirklich gegen das Auto, eher das Antrieb. Der Antrieb vorne ist das Pokémon. Genau. Haia. Mit 20. Das geht eigentlich noch. So wenig Damage. Oder da kommt auf jeden Fall ein Supertrank zum Vorschein. Bling. Sollte mich fast komplett voll ja, richtig. Finster Turbo, eieiei. Was, wieso schlafe ich? Hat für noch was eingesetzt? Schlafen oder so? Habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, wach auf! Komm schon, ah, der laute Sound. Spielzeitverdrängung sind stark. Ich kann nichts machen. Oh nein. Komm schon, wach auf! Wach ah, auf! Bitte! Wach auf! Nee. Da träumt über Tacos und möchte nicht aufwachen. Ah! da geht er down! Oh nein! Na gut. Es wird wahrscheinlich nichts bringen, wirklich. Aber ich will trotzdem sehen, wie viel Damage soll diese stimme macht. Außer sterbe sind. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Das ist kein Mann, Hält aber gar nichts aus. Leider. Okay. Ähm. Hm. Okay. Super. Du darfst auch nochmal ausprobieren. Vom <lacht> so der Blick so noch so traurig. Oh ne, aber ich möchte nicht kämpfen. Das ist so anstrengend. Du kämpfst jetzt. Hör auf, meine Sets zu schwächen. Kriegst du was von einer ab? Bam! Ich macht viel zu wenig Damage. Wir werden noch morgen hier sitzen. Was soll denn das? Ich habe wirklich gar nichts gegen das Ding. Na gut, ich schätze, ich spam jetzt ein bisschen. Dein Ernst? Wovon schlafe ich bitte ein? Wovon schlafe ich bitte ein? Hä? Ich mhm. hab's uns. Ich das sonst. Nur ein Pokémon. Das einzige Pokémon, was es schaffen könnte. Wer hat eine Attacke, die. Ein bisschen Damage macht, zumindest. Und das wäre Slam. Ich will nicht versuchen es zu vergiften, weil ich weiß nicht, ob man es vergiften kann. Ich glaube irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht vergiftet werden kann. Auf jeden Fall, wenn es nicht crittet und ich die ganze Zeit weitermache mit Heilen, Hallen, Greifen, Angreifen und alles, dann ist die Chance noch da, dass wir gewinnen. Weil ich habe noch vier Tränke. Die normalen Tränke, die bringen einfach gar nichts jetzt im Moment. So. Zack. Genau, solange er mich nicht im habe ich ihn jetzt. Also please, no crit Außer ich critte das ist natürlich in Ordnung. Jetzt schwächt er mich dann natürlich wieder, ne? Das ist echt blöd. Komm! Ah! Ich riskiere es, komm bitte! Einschlag! Oh, yes! Wir haben's! Also, vielleicht haben wir Wenn die verdammte Attacke nicht verfehlen würde. Komm schon, bis mein einziges Pummel, noch existiert gerade. Er hat uns alle dauernd. Die müssen erstmal ins Krankenhaus. Komm. Du musst jetzt alle rächen. Bitte. Bitte. Yes. Das Starmobil ist somit kaputt und down und Pinot verloren. Und es sind kein Boss mehr. <lacht> ist auch traurig. Ich bin auch traurig. Das wär's denn wohl. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Das wär's dann wohl. Oh, das sind die anderen. Was ist los, Pinio? Ach, Big Boss hat ein paar Dinge mit mir zu besprechen, das meiste wäre jetzt aber geregelt. Was für Dinge? Es ging vor allem um Operation Star und um einen Kodex fürs Team. In letzter Zeit sind viele neue Mitglieder dazugekommen, da brauchen wir langsam ein paar Verhaltensregeln. Einen Kodex eben. Ah, okay, du wirst ja bestimmt einen tollen Kodex ausdenken, nicht wahr, Pinio? Äh, nein danke, das ist mir zu viel Druck. Erinnert ihr euch noch daran, dass mich die anderen Schüler nicht mehr leiden konnten, nachdem ich Schulsprecher geworden war? Ja, da hast du auch einen Haufen Regeln aufgestellt und dieser Schüler zum Feind gemacht. Du wird es sofort durch jemand aneinander ersetzt. Dem kann ich nur beipflichten. Be bei Perks und Plum. Frisuren mit einer Haarlänge von mehr als 3 cm und Nacken sind verboten. Eure Regeln waren ein pures Ärgernis wert, Eben, deshalb sage ich ja, dass ich nicht für die Erstellung von so einem Kodex geeignet bin. Aber du kümmerst dich doch sonst immer um die Teammitglieder, Opinio. Du kennst uns so gut. Ja, wir haben vollstes Vertrauen in dich. Ohne dich werden wir aufgeschmissen. Du bist nicht mehr wie damals. Wenn du jetzt den Codex schreibst, würde ich ihn befolgen. Meine Wirklichkeit würde ebenfalls einwilligen. Okay, okay, Leute, ich hab's kapiert. Ich werde uns den Codex zusammenstellen. Ich hab's getan. Ich hab getan, was ich konnte, ey. Ja, das war's. Ich muss dem Codex folgen. Ich bin ich schließlich selbst verfasst. Da sind meine Tage als Boss wohl gezählt. Hier, mein ein Zeichen meines Bossstatus und so. Ja, nimm einfach. Okay! <lacht> nice! Damit haben wir einer von fünf Straßen der Sterne abgeschlossen. Einen Boss runtergenommen und anscheinend verstehen wir uns jetzt gut. Das ist schön. Und wo wir schon mal dabei sind, ja, die TM schenke ich dir auch mal. Schmarotzer! So eine unserer party -verse. Deine Puma sind übrigens knallhart. Respekt! Sowas wie der Akademie. Welche Attacken wann am meisten reinhauen und wie man seine Puma trainiert und so. Ja, hm, okay, gegessen gern zur Akademie, machst du Spaß? Ja, <lacht> nicht wirklich. Hm. <lacht> hey, bist du Pinio? Oh, noch ein gebetener Gas. soll soll die Schmalzlocke. Hat die ein, ein Trendente gestylt? Ich wollte dich nur noch kurz was fragen, wäre das okay? Boah, das wird garantiert nervig, okay, habe jetzt eh nichts besseres zu tun und so. Danke, yo, voll äh, Swag von dir. <lacht> <lacht> K kommen wir gleich zur Sache und so, wenn ihr von Team Star so weitermacht, werdet ihr irgendwann alle der Akademie verwiesen. Also, warum löst ihr Team Star nicht einfach auf und geht zurück in die Akademie? Das wolltest du mich fragen? Okay, weißt du, wir warten auf das Comeback von einer wichtigen Person. Aber ob diese Person sowieso kommt, in den Sternen, verstehst du? Eine wichtige Person, ein guter Freund von euch, also. Ich rede vom Stärksten aller Team Star so wie der Top-Champ, der stärkste Trainer aller Zeiten ist. Unser Big Boss hat uns damals vorgeschlagen, gemeinsam ein Team zu gründen. Und wo ist denn dieser Big Boss gerade? Tja, wenn wir das wüssten, seit etwa eineinhalb Jahren verherrscht Funkstille. Wir dachten, dass Big Boss sich früher oder später melden würde, sagen wir nur Team Star am Leben erhalten. Aber die Lehrer nerven uns ständig, damit wir das Team auflösen sollen, bla ne? ey. Und dann tauchen nur noch so Party-Müffel wie er auf. Ach, wer weiß, vielleicht wurden wir wirklich im Stich gelassen. Big Boss hatte schließlich sogar selbst mal davon gefasst, das Team auflösen zu wollen. Hm, das klingt, als wären Team Star und dieser Big Boss die ist sehr ja wichtig, ja. Äh, ist es nicht offensichtlich? Wie ihr in der Akademie sagen würdet, sie sind wie ein Schatz für mich. Kaputter Stern. Er wird nun vernünftig. Und kein Bösewicht mehr. Kein Schulschwänzer mehr. Er geht lernen. Und macht was aus sich. Nice. Bring, bring. Maike, Pinho hat dir seinen Teamorden gegeben und damit seinen bosch -Aus abgelegt, oder? Mhm. Hm, verstehe. Ohne Bosch steht die Sägenbande vor dem Aus. Keine unlicht mehr. Pinho. Entschuldige, ich war kurz in Gedanken versunken. Ich holte dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Oh, danke. Oh, cool, mehr TMs kann ich herstellen. Ich war so also frei, die Auswahl an TMs zu erweitern, die du an TM-Maschinen herstellen kannst. Die neuen TMs sollten dir dabei helfen, deine Puma noch stärker zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Da du wirklich gute Arbeit geleistet hast, gibt es eine extra Belohnung. Ich werde jemanden vom Versorgungstrupp bitten, dir einige Materialien für die Herstellung von tms vorbeizubringen. Äh, ja, muss das nicht sein. Ah, guck mal hier. Ha, hallo, ich bin Cosima vom Versorgungstrupp. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich, aber du hast mir mal von der Akademie aus der Klemme geholfen. Klar erinnere ich mich. Oh, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Äh, jedenfalls helfe ich für die Projektarbeit hier aus, als Teil meiner Schatzsureise. Da ich mich mit Technik auskenne und als Hackerin was drauf habe, arbeite ich äh, hinter den Kulissen. Hackerin? Hier, ähm, die zusätzliche Belohnung von Cassiopeia. Viele Puppe-Materialien halten. Damit solltest du einige DMs herstellen können. Kassipia meinte, dass du jedes Mal eine Belohnung bekommst, wenn du ein Versteck von Team Star eroberst und so das Team kleiner wird. Es soll echt beeindruckend gewesen sein, wie du deine Pummel in den Kampf geschickt hast. und deiner Stärke wird Operation Stardust sicher von Erfolg gekrönt sein. Wo steht Kusima eigentlich bei Team Stardust? Wahrscheinlich irgendwo ganz oben, oder? Wir Bosse sind noch übrig. Äh, dann für viel Erfolg. Ciao. <lacht> Der Rucksack. <lacht> Dieses platt gedrückte Evoli. Finde ich lustig. Boah, der Kampf war aber echt nicht leicht. <lacht> ich meine. ne. <lacht> aber damit müssen. Moment, kann ich nicht hier lang? Damit müssten wir jetzt eigentlich. in die Stadt reinkommen können. Ich möchte nur schon mal den Teleportationspunkt haben. Möchte aber noch nicht die Arena machen. Die ist für. Die Kamera ist noch komisch, Okay. Ja. Die Arena ist für ein bisschen später. Man kann sie jetzt schon machen, wenn man möchte. Aber ich gehe meine Empfehlung nach. Und das heißt, dass wir die hier ein paar Folgen später machen werden. So, aber erstmal heilen. Ich brauche dringend die Heilung. Ding, dong, ding, ding, dong. Nice. Was machen hier für Geräusche? Weil ich schon mal hier bin, will ich das mal ausprobieren, wie das hier funktioniert. Vielen Dank, dass die Tiermaschine Mach zu tun. Wie funktioniert das? stellen. Um Tänzer zu stellen, brauchst du Materialien, die von Pumpen fangen gelassen werden und Liga-Punkte. Okay. Herstellbar. Lebensschelle. Ja, da haben wir schon Pumpen mit. Was ist das? so stimme haben wir auch schon. Lebensschuss. Schmarotzer, okay aber interessant ich finde die Bilder hier schön. Besser als einfach nur ein CD mit der Namen drauf. Aber ja, wer es braucht, ne? Ich habe im Moment kein Interesse daran. Aber auch gerade nicht einfällt, was ich da machen sollte. Und ja. Hier ist die Stadt, zu der wir ein andermal zurückkommen werden. Okay, ich habe doch gesehen, hier ist ein Trainer. Gegen den wir antreten können, Und was machen wir jetzt? Diese Brigade gehört zu einem Besteck von Team Star. Die sind gefährlich, also kämpft die Leute mit mir. Äh, Bro, die habe ich literally vor ein paar Minuten zerstört. Die sind da weg. Die, die, die wirst du nicht mehr sehen. <lacht> okay, du bist wirklich sehr ungefährlich, wenn du mit einem Carpador hier ankommst. Aber okay, Carpador in dem Level kann tackle. Das Aua, das macht schon Damage. Das muss ich zugeben. <lacht> Wow, heftig! Wow, krass! Uhu. Pikuda ist ein Fisch-Pokémon, ne? Warte, dieser, dieser Fisch, dieser spitze Fisch. Ja, der Spitzenfisch. Ist nicht so spitze. Weil er Biss macht. Aua! Das gibt sie zurück. Also, wenn ich dran bin. <lacht> wenn unsere glühbühne angreifen darf. Aua zweimal okay habe ich glück gehabt nur zweimal donner <lacht> wow wow wow wow <lacht> mit dem rein raus kann so heftig wirken wo es überhaupt nicht ist <lacht> ich konnte nicht mit meiner lässigen einladung zum kampf und nicht an der nase rumführen naja wieso wir haben doch gekämpft ist doch alles gut wenn wir hier in der stadt wo man gegen den pflanzen kämpfen kann weitergehen finden wir hier ein paar einfachere Gegner. Deshalb machen wir hier erstmal ein wenig weiter. Das ganze östliche Gebiet sozusagen. jetzt nicht ganz, aber... Teilweise auf jeden Fall. Bist du gerade bei einem Spaziergang? Was ein Zufall? Der Hausmeister. Du möchte kämpfen. Oh, ein Gastella. Schon ein relativ seltenes Pokémon, würde ich mal behaupten. Sieht immer noch aus wie so ein... Wie so ein äh, gelatin pokémon so ein bisschen. Aber, das kann man nicht essen. Das Ding ist gefährlich, es ist giftig. Deshalb müssen wir es auslöschen. Und schau mal da hinten, ein grüner Cesar Kids. Seht ihr es? Seht ihr es? Level 20, wow. Du hast es aber drauf. <lacht> oh, danke jetzt soll ich da nach vorne, mein Kleiner? Sind die vielleicht neue Pokémon, die ich fangen kann? Hier ist ein Blutzug. Hier ist die weibliche Version von... ne, ist auch noch die männliche, glaube ich. Hier ist die weibliche Version. Hier sind halt die Ursa. Ich kann jetzt nicht jedes Mal in das Pokémon rein. Aber, oh! Schaut mal! Hier kann man nochmal gegen die kämpfen. Also gegen Team Star. Ich oh, dich werde ich zum Kochen bringen! Und die ganzen Towers im rund. Stimmt, das ist ja eigentlich auch noch das Pokémon, das will ich eigentlich auch noch fangen. Warte, es ist... Es hat einen zweiten Typen Wasser, ne? Ich muss ich aufpassen, nicht dass es hier gleich Wasserattacken einsetzt. Weil Wasserattacken werden jetzt nicht so schön für mich. <lacht> wie die alle brüllen. in zum Taurus Hör, das alles in mir! Jetzt ist es weg. Oh. Schade. Okay. Jetzt ist es wieder in mir. Da kommt mir das Blut in den Adern. Ich wollte nur Sandwiches für ein Picknick zubereiten. Na dann. Jo. Was geht? Renn sie gerade in mich rein. <lacht> Tauros. Der Dude macht mich hier fertig. Das geht gar nicht, Mann. <lacht> Gewissheit. Das geht gar nicht, ey. Bam. Ja, es gibt äh, mehrere Tauros-Arten hier. Es gibt nicht nur dieses schwarze hier. Es gibt auch noch weitere. Nur merkt man den Unterschied kaum. Wir kommen noch dazu, wenn wir da dazu kommen. Ich muss so schnell heilen, damit ich dieses Vieh auch fangen kann. Und ja, weil ich nicht zwei Star sachen hintereinander machen möchte, mache ich das hier später. Ich möchte nämlich erstmal hinten zur Stadt gehen und dort die Arena machen. Und dann machen wir da hier. Ich hoffe, das ist okay, auch wenn es direkt hier vorne wäre. Aua. Bam. Okay, es lebt noch. Jetzt den Ball werfen. Blump. Blump. Nein! Bleib doch drin! Nicht rennen, wegrennen! Oh, Schlitz. Ah, gut, dass da vorne ein Pokémon Center ist, weil sonst ja, ne? Ja, ich hab's verstanden. Ähm. Super, du musst einhalten, solange. Hm. hm. Versuch's nochmal mit dem Pokéball. Eigentlich ist es ja geschwächt. Dann müsste es eigentlich gut funktionieren. Ich hab nur noch einen Superball. Na ja, gut, komm, ich versuch's mit dem Superball. Aber wenn es nicht klappt, schmeiß ich Pokébälle. Hast verstanden? Boah. Ernsthaft? Hört <lacht> rumzuschreien, das nervt. Ja, der Flotbar spart mich auf jeden Fall auf, weil der ist besser für krassere Pokémon. Boah ey, das ist... Oh. Yes! Yay, wir haben's! Woo -hoo. Woo -hoo. Woo -hoo. Finally ey, finally. Tauros hat einen muskulösen Körper und zeichnet sich im Nahkampf aus. Ist auch Typ Kampfstadt, normal wie in Kanto. Mit seinem kurzen Hörnern zieht es auf die Schwachstellen des Gegners ab. Fun Fact, Tauros ist immer männlich. Zumindest war es das in Kanto. Ich weiß nicht, wie es mit dem hier aussieht, aber das war zumindest in Kanto so. Und das Gegenstück zu Tauros, das weibliche Gegenstück, war dann immer Miltank. Aus Gen 2. Aber ich weiß nicht, ob es Miltank hier gibt. Ich habe noch keins gesehen. Also kann ich es auch nicht beurteilen. Ich weiß es einfach nicht. Aber ja. Ähm, wie sieht's aus? Auf der anderen Route die letzten Trainer nicht gefunden. Wie gibt's hier? Zwei, äh, fünf. Ich aber zwei gemacht, okay. Ja, wie gesagt, das hier machen wir dann ähm, ein kleines bisschen später. Dann müssen wir lang gehen für. Ich muss ja lang. Ja, ich muss ja lang, um zur Arena zu kommen. ah oh, bitte schaffte das noch nicht. Ich möchte noch nicht, dass er die Sequenz hier startet, deshalb gehe ich ein bisschen weiter nach rechts. Stimmt, wir können ja mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn wir schwimmen. Ja, wir können schwimmen. Und das Spiel zum leiden bringen. Nice. Äh, darf ich hier lang schwimmen? Hä? Okay. Uh, hier sind zwei Gleiser. Oh, das will ich gerne fangen. Ah. Ich muss nach rechts nach oben okay es ist nicht wirklich klug immer ins wasser zu springen man sollte das nur machen wenn man wirklich auf der suche ist nach einem bestimmten pokémon im wasser sonst kann ich es euch nicht empfehlen ins wasser zu gehen es lohnt sich meistens nicht Ah, du kommst hier wirklich nicht mehr raus Oh, ah, nee, genau das ist das problem aber oh, doch ich hab's geschafft darum. rum nice das ist normalerweise echt schwer oh mal geht und diesen sind Zergleiser dieser auf Deutsch heißt es Mopex. Das ist ein sehr cooles Pokémon. Ich war auch im Überlegen es ins Team zu tun, aber es, es gibt starke Konkurrenz, oh, Kleiner. Nicht sehr effektiv. Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Typen das Ding hat. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Wir haben absolut keinen blassen Schimmer. Nicht ein bisschen. So, jetzt können wir es fangen. Versuchen wir Das muss mit dem Poké erreichen. Mehr habe ich nicht. Wenn ihr ganz schnell die Schultertasten drückt, dann könnt ihr einfach diese Animation hier skippen. Ähm, bleibt bitte mal Ball. Komm. junge! Muss ich wieder heilen, oder was? Ja, muss ich. Damit. Okay, wir haben's. Ein Mopex ohne Sound. sonst ist so lame. Wir brauchen keine Sounds hier, wo ich herkomme. Ja? Seit, seit uralten Zeiten soll es Menschen auf seinem Rücken reiten lassen. Darstellungen davon finden sich auf 10.000 Jahre alten Wandmalereien. Krass. Typ Drache. Normal ist es. Okay, jetzt weiß ich's. Okay. Hi, Entons. Na gut, dann würde ich sagen, erreichen wir in der nächsten Folge die Stadt. Oh Gott, wie es laggt gerade. Oh Gott. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir dann die Arena machen und Team Stars wieder reinhauen. Und vielleicht auch wieder was Neues lernen für unser kleines Legi.